Oh yeah. Hey Boss, Jeff hier. Ich wollte mich dafür bedanken, dass ich dein Renningenieur sein darf. Ich werde dich nicht enttäuschen. Der Wagen ist bereit, aber natürlich auch brandneu. Also könnte es hier und da noch ein paar Probleme geben. Aber ich habe alle Daten im Überblick. Ja Jeff, du solltest definitiv... Ja, Jeff, du solltest definitiv aufpassen, was du machst, weil ich bin der Boss und du kannst schneller aus dem Team fliegen, als dir vielleicht lieb ist. Also, pass lieber auf. Das kann nämlich schlecht ausgehen. Okay, die haben anscheinend das benutzerdefinierte Setup rüber gewechselt. Kann man das auch... vor die du angefordert hast so ich würde sagen wir fahren einfach mal die erste runde und fahren schön raus auf die strecke mit unserem die schönen strecke boliden ganz also oh yeah das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Oh, nice. Okay, da ist leider eine Boxengassen-Ausfahrtshilfe dabei, aber egal. Uh. Wegen sowas habe ich... Wegen sowas habe ich Rückblenden. <lacht> das ist nie geschehen. Okay. Nice. Dann fahren wir mal unsere erste richtige Runde. Und auch das hier war absolut kein Problem, muss ich sagen, mit dem Reifmanagement. Okay, Test abgeschlossen. Das war wirklich gute Arbeit. Wir haben ein paar wertvolle Informationen daraus gezogen. Das war eine akzeptable Runde, aber du schaffst definitiv mehr, wenn du daran arbeitest. Wir fährten da vorne vor uns rum, während wir unseren Benzinmanagement-Programm machen. Mein wunderbarer Teamkollege. Jetzt kannst du von deinem Boss schön beobachtet werden. Du bist gefeuert, Rakunen. <lacht> <lacht> <lacht> Ja, ich würde sagen, wir haben einiges an Punkten mitgenommen. Bis jetzt liegt unsere bei eine Minute Also wir konnten alles bis auf 50 Punkte mitnehmen und ich denke, damit können wir zufrieden sein. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Ein Mercedes, Vettel und Lewis Hamilton. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Okay, ich bin tatsächlich verdammt stark unterwegs. Ich glaube, ich muss wirklich die Stärke hochstellen. Also, ich bin zwar auf Soft gefahren, aber eigentlich sollte ich maximal so hier sein. Ich glaube, ich werde die Schwierigkeit hochstellen, wenn das geht. Okay, wir stellen die Schwierigkeit ein bisschen hoch. Ich würde sagen auf 102. Ich hoffe, das passt. Und wir starten ins Qualifying. Ich werde kein Training machen, ich habe ja schon alles gesehen. Oh, unser Team hat zusammen Ressourcenpunkte gesammelt, die wir dann schön verwenden können. Anerkennungszuwachs, interessant. Oh Junge, es wird ernst. Wow. Wir ja ein Unser erstes Qualifying fängt ja schon mal großartig an. Was so, war jetzt? Mein DRS ist kaputt. Echt jetzt? Ich war nicht mal auf meiner ersten Runde und ich habe jetzt schon zwei Probleme gehabt in dem Quali. Dieses Spiel. Diesmal ist mein DRS repariert. Ich bin aktuell 20. Also, ich bin vor meinem Teamkollegen und hier, aber ich hoffe, mehr ist noch drin. Gucken ob wir es schaffen. 13 nur. Auf Platz 19. Das könnte jetzt entscheidend sein. Und nochmal drei Zehntel raus Gold. Es wird aber definitiv nicht reichen. Aber eine schöne Runde trotzdem. Nicht gut, aber okay. Und wir sind P19, das ist nicht das, was ich mir erhofft habe. Dafür, dass wir das drittschwächste Team haben. Ja, die Mercedes ganz stark. Die Ich glaube, die Alpha Tauis hätten wir noch schlagen müssen, aber naja, wir haben zumindest die Williams geschlagen und unseren Teamkollegen, auch wenn der jetzt nicht so gut ist. Ja, auf zum Rennen, würde ich wohl sagen. Ja, wenn der Wagen gut durchhält, ist auf jeden Fall was drin, aber wir gucken mal, was das Beste ist. Ich weiß nicht genau, was das Problem ist. Also... Sorry, dass ich einfach nur nicht so gut bin. Und wir kriegen neue Anerkennung. Uh, das sieht Ola nicht gut aus. Berichte und Spekulationen sind wir heute wieder zurück in Melbourne mit dem Eröffnungsrennen einer vielversprechenden Saison. Ich heiße Sie herzlich willkommen zum großen Preis von Australien. Südlich der Innenstadt der australischen Metropole Melbourne liegt in einem Park der Albert Park Circuit. Die Strecke ist 5,3 Kilometer lang. Es sind öffentliche Straßen, die natürlich am Rennwochenende für den Verkehr gesperrt werden. Aber eben weil es öffentliche Straßen sind, ist dieser Kurs sehr, wie die Engländer sagen, bumpig. Im Deutschen sagen wir schlicht und ergreifend. Es gibt eine Menge Bodenwellen. Rund um einen See erwarten uns 16 Kurven und auch dank der DRS-Zonen vor Kurve 1 und Kurve 3 zwei passable Überholmöglichkeiten. Kann Mercedes den Kampf um seinen siebten Konstrukteurstitel in Folge mit einem Sieg beginnen? Oder können Ferrari oder Red Bull sich früher einen den und wie schnell kann das neue Team sich bei den 22 Boliden am Start einen guten Platz erkämpfen? Es gibt viel zu diskutieren, Stefan, und ich bin froh, wieder dabei zu sein. Ja, Heiko, es war ein langer Winter und es ist schön, endlich wieder hier zu sein. Ich glaube, wir werden wieder die üblichen Verdächtigen um die Führung kämpfen sehen, aber zu Beginn einer neuen Saison gibt es immer die einen oder anderen Startprobleme und wer die am besten im Griff hat, wird heute im Vorteil sein. Ich hatte es vorhin schon kurz angedeutet, dass es in dieser Saison elf Teams gibt und das neue Team hat, man glaubt es kaum, einen Besitzer, der gleichzeitig Fahrer ist. So etwas haben wir in der Formel 1 seit Hector Rebarke nicht mehr gesehen und das ist über 40 Jahre her. Wie schlägt sich das Team bis jetzt? Seit angekündigt wurde, dass sie teilnehmen, gab es Zweifel daran, dass ein Rennstall wie dieser hier bestehen kann. Und es war bis jetzt wirklich eine Feuerprobe für sie. Ich hoffe, sie finden weiter genügend Geldgeber und schaffen es auch ein bisschen schneller zu werden. Gehen wir die Startaufstellung des Start, aufregenden Rennen von heute durch. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Lewis Hamilton von der Pole Position und Walter Ribottas macht die erste Reihe. Ja, Mercedes 1 2. Die Startaufstellung sieht wie folgt aus: Verstappen, Vettel, Alexander Albon und Sainz Junior, Ricardo Perez, Ocon Lando oh. Norris, Straw, Quert, Kimi Raikönen, und Giovinazzi, Leclerc. Er hat eine Gridstrafe erhalten. Oh, uh, er hat eine Strafe. Magnussen. Pierre Gasly und Romain Grosjean. Ein Mercedes, Russell, Lagunatan und Nicolas Laguna Lagunatan. <lacht> Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. Ja, den ähm, Grand Prix. ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, aber es gab da ein paar Zahlendreher. Eigentlich hätten ein anderer Fahrer weiter vorne stehen müssen, weil der eine schnellere Zeit hat. Irgendwie, ich weiß nicht, ob das mit dem Patch noch bearbeitet wird, keine Ahnung. Wir werden es sehen. Ähm, außerdem werde ich, ich weiß nicht, ob ich Interviews und so mit reinschneiden werde, weil... Oder manche Infoscreens reinschneiden werde, weil das meiste ist halt irgendwie unnötig, kennen wir schon. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Ich werde mich überraschen lassen. Ähm, es soll zwar ein komplett trockenes Rennen werden, aber es ist verdammt dunkel, das macht mir ein bisschen Sorgen. Ähm, wir haben theoretisch die Wahl auf Medium zu starten. Das ist aber langsamer. Mhm. Das ist langsamer. Ich gucke mal, ob man auf Medium... Oh. Medium wäre schneller. Ich glaube, das werden wir mal probieren. Ähm, ich werde vermutlich aber ein bisschen anders, zur anderen Zeit reingehen, weil um ein bisschen antizyklisch vorzugehen, weil dann kann man immer diesen dummen Box in der Boxengasse ausweichen, wo man dann irgendwie so 5, 6, 7, 8 Sekunden verliert. Das, das, das möchte ich nicht so gerne, aber wir probieren mal. Wir nehmen ein bisschen mehr Benzin mit, dreieinhalb Runden ist einiges, aber es lohnt sich schon, denke ich. Und ich würde sagen, gehen wir auf zur Strecke, zur Einführungsrunde. Ups, da habe ich zu so früh Gas so, gegeben. So, auf geht es zur Startaufstellung. Und ich mache mir ein bisschen Sorgen wegen dem Wetter. Es sieht halt wirklich nach aus, als ob es regnen könnte. So, ich weiß nicht, ob Punkte drin sind. Aber ich glaube, wenn, wenn wir uns gut anstellen, dann ist da auf jeden Fall was drin. Mit ein bisschen Glück. Vielleicht werden auch noch Autos ausfallen. Aber selbst wenn ich keine Punkte kriege, bin ich zufrieden, wenn ich ein gutes Rennen liefere. Ah, guter Start. Oh mein Gott, kleine Berührung gibt's da. Wenn wir da außen rum vorbei am Alpha Tauri. Heißt er ja jetzt Alpha Tauri. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das tut mir Oh mein Gott. Ich habe das Auto extrem unterschätzt, dass es so schwer ist. Mein Fehler, sorry. Die Bremsen verdammt früh. Ja, die sind zwar langsam, aber da konnte ich das nicht reinstechen, das war mein Fehler, dass ich da gerade versucht habe. Erste Runde. Weiter so. Vermutlich werden die aber schneller in der zweiten Runde, so war das in den letzten Jahren immer. Mit der Pace der Autos. Hinter uns ist Norris, auf härteren Reifen. Der Eifer wird sicherlich auch deutlich geschwächt beim nächsten Mal. Beim nächsten Update. So, jetzt gleich gibt's das DRS. Mal gucken wir mal, was drin ist. Ich, mein großes Ziel war jetzt hinten dran zu bleiben, damit ich das DRS kriege zum Angreifen. Das DRS wird in dieser Runde aktiviert. Wir können das DRS nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone liegst. Hier gibt's noch keinen DRS, verdammt. Ich komm nicht wirklich ran an und der ist halt so schnell. Vielleicht muss ich doch eher über die Boxenstops versuchen ranzukommen. Oder vorbeizukommen, eher gesagt. Das war knapp. Das hätte schief gehen können. Jetzt ist es gut, jetzt hat können kein DRS mehr. Jetzt kann ich wirklich an den Rand kommen. Geh weg. Noch was. Oh mein Gott. Das kostet richtig viel Zeit. sieht einfach in den Kurven wie viel mehr Downforce der hat. Wobei ich sagen muss, dass ich mit relativ wenig Downforce fahre. Also mit relativ, mit einem relativ Downforce schwachen also Setup. Okay, das könnte jetzt einen Angriff geben. Oh mein Gott, neben Kimi. Oh mein Gott. Wir berühren uns. Das war knapp. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt Sekunden. Vielleicht hätte ich das nicht machen sollen, ich weiß es nicht. Wetterbericht. kommst du gerade mit trockenreifen voran das hört sich doch verdammt gut an aber ich komme halt nicht weg von reich ich muss man muss die reifen länger ziehen damit ich die doch mit dem medium zum laufen krieg. leider sieht man meine reifen wie die aktuell aussehen das ist halt alles andere als schön Ich würde sagen, eine Runde muss ich noch ranhängen. Okay, hier sind jetzt alle weg. Box, Box, wir kommen diese Runde rein. Uh, schöne Grafik. Nee, hey, lass das. Das ist verrückt. Na los, die Position kannst du dir zurückholen. Sorry, das war hart, aber wichtig. Okay. Puh. Ich mag es, dass man jetzt auch zwei Fahrer hinter sich und vor sich sieht, oben. Teamkollege ist in der Box. Warum? Ich hoffe, ich schaffe es, zwei Fahrer abzufertigen. Raikön und Leclerc haben uns übersprungen. Habe ich mir schon gedacht, aber die fahren auf hart. Das könnte unsere Chance sein. Okay, vielleicht macht Leclerc einen Angriff. Das könnte interessant werden. Nee, doch noch nicht, aber ich komme gut ran mit den Mediums. Schuss verbrannt sind bald wieder am Planziel angelangt. Bald den Motor Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 19,1 Sekunden. Drei können es zehn. Da ist jemand ausgefallen? Nee. Also geht hier um Punkt. Eben waren wir ja Elfter, als wir vor Raikön und so waren. Oh, Raikön hat sich verbremst. Die kämpfen schön hart da vorne. Problem ist, die haben halt jetzt noch immer die krasse Engine, die wurde hat noch nicht genervt. Ist gar nicht so einfach, vorbeizukommen. Probieren wir es auf der Graben. Jetzt hier. Oh mein Gott, fette Standbilder. So kann man halt nicht überholen. Oh mein Gott. Wow. Das war seltsam. Gut gemacht. Das war überholt. Warum auch immer Leclerc so lahm wurde. Jetzt ist halt Raikon aus dem DRS raus und das ist schlecht. Weil der hat die Punkte. Wir brauchen volle Leistung jetzt. Wir sind dran an Raikön. Aber schön, dass der Ferrari schon so schnell ist, wie er sein soll. Also ich glaube, der wurde halt echt nicht gepatcht. Also eigentlich ist das ein echt schlechtes Rennen von Leclerc. Der ist zwar vom 15 gestartet mit Strafe, aber... trotzdem. Also eigentlich sollte der schon so passen, weil... der hat sich ja für den 5. Platz qualifiziert. Jo. Das war gar nicht so schlecht, das ist er halt weg. Also, ich habe ihn nicht abgeräumt und auch nur leicht berührt, aber... Es hat halt zwei Sekunden verloren. Boah, es ist krank, wie schnell der Claire wieder dran gefahren ist. Das ist übel. Man sieht halt, der ist einfach deutlich schneller. Aber er kann halt schlecht überholen, weil der... weil der von Romeo von Reiken halt auch einen Ferrari-Motor hat dass wir bis zum Ende hier oben um den Punkt gehen, Leute. Wenn der Claire einmal vorbei ist, dann war es das vermutlich mit den Punkten. Mal gucken, was jetzt drin ist. Oh Junge, das, das kann was werden. Ich hoffe. Oh nein. Leclerc ist vorbei. Wir werden richtig wenig Spaß gleich haben die nächsten 10 Runden. Also wir können es vergessen, dass wir Leclerc wegfahren. Es wird wir verteidigen werden bis zum Ende. Sorry really Leclerc, aber es geht hier echt um Punkte und die brauche ich. Vielleicht hätte ich einen Angriff erst am Ende machen sollen. Okay, du bist in den Top 10. Oh mein Gott, Leclerc, bitte. Ich muss richtig Benzin sparen, um mich zu verteidigen auf den Geraden. Schauen wir mal auf die Reifen. Oh, das wird eng mit den Reifen. Gott. Zum Glück, wenn ich die Innenbahn zu machen, dann wird es relativ schwer, dass er mich da überholt. Ich weiß halt echt nicht, ob ich mit den Reifen ans Ende komme. Okay, letzte Runde. Das wird jetzt interessant. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Renns. Ich glaube ich nehme euch mal mit für die letzte Runde. Oh mein Gott! Warum bin ich P9? Sie oh, es ist nur 21 Fahrer, ist jemand ausgeschieden? Wir haben vor uns das ausgeschieden. Einfach zwei Sekunden schneller als wir. Oh. Glück war es kein Corner-Cut. Oh mein Gott. Beinahe noch in der letzten Runde die Wand gesäbelt. Das wär's jetzt. Schaut euch diese Reifen an, die sind mehr als kaputt. Ja. Geil. So, das Rennen ist vorbei. Auf dein Auto auf, während du reinkommst. Ja, die Cutscene am Ende leckt immer noch keine Ahnung warum. Nach dem Rennen. Fahrer ist, uh ich bin Fahrer des Tages. Das ist leider kein Bild, anscheinend. Schade eigentlich. Das war anstrengend der grandioser, großer Preis von Australien ist vorüber und der Sieg war heute eindeutig verdient. Der ja, Boot davon haben wir jetzt nicht viel mitbekommen, muss man sagen. Aber Hamilton hat gewonnen, wenn ich mich nicht irre. Also Stefan, was hat heute da draußen den Unterschied gemacht? Ein auf zwei. Ich denke, dass das Resultat größtenteils dem Temperament geschuldet ist. Er hat es einfach geschafft, kühlen Kopf zu bewahren, als alle anderen die Fassung verloren haben und dadurch das Maximum aus dem Auto rausgeholt und die Strategie optimiert. Mehr oder weniger, ohne Probleme. Nach einem großartigen Rennen begeben sich die Fahrer nun zum Siegertreppchen. Wieder einmal sind es die Silberpfeile, die den ersten Platz belegen. Ein wohlverdienter Sieg für Metz. Naja, Silberpfeile ist ein bisschen falsch. Eigentlich sind das ja die Schwarzpfeile. Aber es ist noch nicht im Spiel drin. Oh mein Gott, das war echt mega nice. Und der wunderbare Sch Ingenieur, ich weiß gar nicht, wer es ist, das. Das Gesicht kommt mir bekannt vor. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Lewis Hamilton übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung <lacht> in der WM. Wir haben heute einige beeindruckende Talente auf der Strecke gesehen. Der Stefan, war echt aber in seiner eigenen Liga. Der Fahrer des Tages. Ich finde, der Titel geht heute an das neue Team. Er hat so hart gekämpft und war zeitweise schon unglaublich schnell. Heute konnte ihm niemand das Wasser reichen. <lacht> Kommen wir zu den Konstrukteuren. Mercedes hat die was, Führung hier der vor, was, übernommen. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war ein verrücktes Rennen. Richtig verrückt. Ricardo hat ein DNF bekommen. Und Russell... Na, eine Runde zurück. Dann ist es Ricardo gewesen. Wann ist Ricardo ausgefallen? Runde 24. Ja. Das ist doch nice. Das hat uns so zwei Punkte besch besch äh, beschert. <lacht> habe ich gar nicht gemerkt. Aber ist gut. Ich habe echt mein Leben gekämpft, um vor Leclerc zu bleiben. <lacht> Der hat so einen kranken Motor. Oh mein Gott, das war richtig spannend. Ganz schön nicht wahr? Ähm, ja, so. Das Fahrzeug hat echt mega gut auf der Strecke gelegen und es hat einfach Spaß gemacht, das Auto zum Limit zu fahren, aber es war echt schwer mit Zeugen, weil die haben so ein schnelles Auto da vorne. Ja, also ganz klar, mein Team hat ein wunderbares Auto auf die Strecke gezaubert und in der Fabrik hergestellt. Ja, weil ich wirklich hier mit Messer zwischen den Zähnen fast gefahren bin, um P10 zu holen beziehungsweise sogar P9. Und, ähm, ja, keine Ahnung, es hat einfach Spaß gemacht. Ich meine, die Claire ist halt nicht so, nicht so einfach, muss man sagen. Uh, wir kriegen noch ein bisschen was dazu und unser Teamkollege auch. Was ist das eigentlich, diese Prozente? Ansehen oder ich weiß nicht. Und wir kriegen sogar noch ein bisschen Geld. Wir kriegen sogar Abzüge für Schäden. Oh. Das ist interessant. Da bin ich gespannt. So, da sind wir tatsächlich bei unserem Team und wir haben tatsächlich schon bald wieder neue Sachen. Ähm wir könnten ein bisschen Geld sammeln, wir könnten noch ein Aero-Team aufbauen. Das wird die Moral verbessern. Ich würde sagen, ehrlich gesagt, sollten wir sollten unseren. Eigentlich sollten wir das Team aufbauen. Ja, komm, wir bauen das Team auf. Das ist wichtig. So, ähm. Geld haben wir halt echt gar nicht bisher. Wir können halt theoretisch das hier verbessern. Aber. Das Geld können wir halt wirklich erst woanders gebrauchen. Ich gucke mal in die Teamstärke. Ja, Skulleria Ferrari ist noch drittstärkstes Team. Wir sind sogar. Uh, wir sind sogar stärker als der Alpha. War das schon vor dem Rennen so? Aber das ist echt krass. Da haben wir echt hart gekämpft gegen den Eifer. Ähm, wir haben 1500 Punkte. Oh, es sind sogar... ...Teile fertig geworden. Alles klar, das erklärt das. Die hatte ich aber, glaube ich, erst nach dem Rennen. Hm. Was verändert das? Reifenabnutzung reduzieren halte ich für eine sinnvolle Entwicklung. Warum kann man eigentlich nur für die Motorsachen und für die Abnutzung und für die äh, Sicherheit hier was Neues reinbauen? Ich weiß es nicht. Was ähm, Neues am Motor und hier haben wir halt aktuell leider nicht die Punkte für. Das ist aber halb so wild. Ja. Das ist tatsächlich alles. Was wir zu tun haben? Wir können... Uh, Sponsor. Da gucken wir mal. Ähm, an einem Rennwochenende. Dafür müsste ich mindestens neunter werden und eine schnellste Rennrunde kriegen oder achter. Das ist relativ gut möglich, das gibt halt wenig Geld. Uh, das ist schwer. 75 Runden kann ich halt nicht abschließen, dafür müsste ich Training fahren, das mache ich nicht. Das könnte man probieren. Bei einem Rennen 10 verschiedene Fahrer holen, ist halt ein bisschen... Ist halt ein bisschen schwer. Ich würde sagen, wir nehmen das, wir nehmen das hier, Überhole bei einem Rennen 10 verschiedene Fahrer. Das gibt 85.000 die Woche und Zielbonus sind 100.000 knapp. Da haben wir unseren ersten Sponsor, der sollte ein bisschen Geld geben. Ich bin gespannt. Wir sind auch jetzt Platz 6 in der WM. Das ist schon mal deutlich über unseren Zielen. Wir hatten als Team, äh, Gegner Team Haas. Wo stehen die denn eigentlich von der Leistung her? Oh. Echt? Die sind schwer. Ich hätte ja nicht gedacht, dass die so schwach sind. Aber okay. Ähm, ja, ich würde sagen, was das Auto bringt und was uns beim bahrain Grand Prix sehen wir dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen von unserem ersten Rennen hier in unserem Mai-Team-Career. Und ich wünsche euch einen wundervollen restlichen Tag. Wir sehen uns. Ciao.